Kennst du vielleicht auch eine wunderbare Statue von Michelangelo David? Und hast du vielleicht auch schon überlegt, ob man Puring auf besonderen Objekten machen könnte? Genau das wollte ich heute machen. Und ich starte gleich an und ich sage dir, naja, wie kann man das puren? Von oben fließt die Farbe rein, weil das ist so einfacher Stifthalter. Von, und, von oben, wenn ich das so pure, dann kann ich das gar nicht drehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir haben genug Plastikbecher da. Wir packen einfach da rein ein Plastikbecher, damit der dann gut stehen kann. So ein bisschen knicken, ein bisschen weiter reinstecken. Und damit das auch noch stabil steht, weil wenn ich pure, muss das mindestens so die Statue oder Bild 12, 12 bis 24 Stunden trocknen. Deswegen machen wir ein stabiles Bein so. Und gucken jetzt, okay, das steht, das ist ziemlich stabil, eine Konstruktion geschafft und dann, jetzt kann ich dann wirklich mit meinem Rig -Pur, meine Davidstatue puren. Äh, die Farben zu dem Video habe ich, äh, ich habe extra ein Video gedreht, wo ich zeige, wie man die Farben mischt. Und dann im vorherigen Video haben wir die Ringpo auf Leinwand gemacht, weil auf meinem YouTube-Kanal war noch kein ringpo video Und jetzt geht es los mit dem Ringpo und der Witt statue Dafür brauchen wir immer ein Glas und wir sollten die Farben schichtweise erstmal in den Becher reinbringen. Die Farben sollten für Ringpo ist auch wichtig, so ein bisschen dickflüssiger sein als normal. Und bevor man die Farben gießt, muss man sie einmal rühren, ja, weil wenn die Farben stehen, dann sitzt sich die ab und so weiter. So, und ich fange jetzt mit grüner Farbe an. Und das wird immer in Ring pur schichtenweise die Farbe in Becher reingegossen. Und ich mache jetzt äh, bei dem Bild auf Leinwand habe ich ein bisschen mehr Gold genommen, dann war das ziemlich gültig und jetzt würde ich sagen, ich mache David ein bisschen grüner. Dann verwende ich ein bisschen mehr von Grün, weniger von Gold. Und gucken wir, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, das ist für mich ein Experiment. So etwas habe ich noch nie gemacht. Und ich bin genau wie ihr gespannt auf das Ergebnis. Farbe langsam in Becher. Gießen abwechselnd eine Farbe, dann die andere Farbe. Wie gesagt, ich wollte hier ein bisschen mehr Grün haben, gieße jetzt mein ganzes Grün zu Ende. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Gold ein bisschen Schwarz noch dazu. Vom vorherigen Video ist das auch noch ein bisschen grün geblieben, nämlich auch ein bisschen Grün noch da rein, wie gesagt, ich wollte, dass das mehr Grün wird, weniger. Gold aber, wer weiß, Pudding ist immer eine Überraschung. So sieht das jetzt mein Becher aus, geschichtet mit Farben, es hat wunderbar funktioniert. Rezeptur findet ihr auch im Video, was ich extra für euch gedreht hatte. Und jetzt geht es los, einfach die Farbe reingießen und wir schauen, was passiert. Ich überlege jetzt, ich nehme die Farbe von vorherigen Ringpur, damit ich hier einfach Anfang schaffe, damit das überall fließt, weil ich weiß nicht, wie viel Farben wir gebrauchen. Besser mehr als zu wenig. So, die gleichen Farben und jetzt mache ich dann ein bisschen nach vorne, weil Gesicht ist natürlich wichtig. Ich denke, bei der Nase muss ich ein bisschen helfen. Wow! Was soll ich sagen? Liebe Leute, Funktioniert und so kann man aus seine weiße, ich will nicht sagen langweilige, Skulptur. Eine sehr interessante. Das Objekt machen. Ich muss an manchen Stellen ein bisschen nachhelfen. Hier gehe ich ein bisschen darin. Ich denke, Da muss ich auch ein bisschen nachhelfen. und sehe ich ein bisschen gezielt hier und da. Ich kann sagen, wenn er Objekten mischt lieber ein bisschen mehr Farbe. Weil ich denke, ich würde das gar nicht drehen. Ich würde das eher so lassen, wie es geflossen hat. Nur ein paar Stellen, vielleicht sollte das dann gedreht werden. Hier helfe ich ein bisschen nach. Da muss ich das doch vielleicht ein bisschen drehen. Wie gesagt, wir haben ein paar Stellen, wo die Farbe noch nicht da ist. Und ich überlege, wie man das dieses... Problemchen lösen können, aber ich denke so ist das eigentlich bei den schönen Locken ganz gut gelöst. Und da versuche ich das jetzt ein bisschen drehen vielleicht, oder mache ich auch die Farbe da, ich gisse da einfach jetzt. <lacht> Ich überlege, <lacht> ich würde das doch ein bisschen in die Hand nehmen Ich versuche das ein bisschen drehen. Nee, ich merke, das bringt nicht. Das heißt, hier diese fehlenden Stellen sozusagen, ich würde das einfach mit Gold nachfüllen. So hier an diese gehobenen Stellen einfach gissen. Und das kann man einfach abwechselnd machen mit Gold oder mit Grün oder hier so oder oh, sogar noch besser einfach die Farbe von unten nehmen das ist eine schöne Mischung und in allen diesen Locken reingießen so damit es überall kein Weiß bleibt so habe ich alle Ecken, so hier. Leute, was ihr euch noch sagen kann, wenn er das nächste Mal macht, wenn er da sowas macht, nehmt bitte ein Leinwand, zur Idee bin ich jetzt dazu gekommen, und die Farben, die unten gießen, so gegossen sind, könnte man danach auf Leinwand ein tolles Ring haben. Aber naja, besser später als nicht. Weil hier sehe ich, das ist unten so ein tolles ring geworden Weil Wie ihr seht, wir haben jetzt alle Ecken gebohrt. Ich denke, ich habe nirgendwo weiß vergessen. So liebe Leute, was soll ich sagen? Mein David sieht einfach klasse aus. Aus einer langweiligen weißen Skulptur haben wir jetzt, jetzt eine tolle marmorierte Kopf gekriegt. Die Nase ist jetzt schwarz geworden. Das ist sehr interessant. Wenn es trocken ist, würde ich natürlich noch kurz ein Video drehen und zeigen, wie das Ganze aussieht. Wenn ihr auch besondere Objekte purt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit mir teilt. Sonst, wenn das Video für euch interessant und hilfreich war, dann Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal, euer Thema.